Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagslehrer.de und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast der Drums Percussion und von Sticks powered by Drums Percussion. Los geht's! In Folge 44 Schlagabtausch geht es um leise Becken. Becken schlichtweg gedacht für Konstellationen, in denen man nicht besonders laut sein darf oder man nicht laut sein möchte. Viele Simple Maker haben mittlerweile solche Becken in ihrem Portfolio, um ihre Brutpalette um Becken zu erweitern, die sich für solche Situationen eignen. Beispielsweise zum Üben zu Hause, um nicht die Nachbarn oder gar die eigene Familie zu nerven, für Gigs mit schwierigen akustischen Bedingungen oder zum Unterrichten. Ich habe von der türkischen Beckenschmiede Istanbul Mehmed vier Becken aus der handgelmerten X-Ray Silence Serie zuschickt bekommen. Ein 20 Zoll Istanbul Mehmed X-Ray Silence Ride. Ein paar 14 Zoll Istanbul mit X-Ray Silence Hi hats ein 16 Zoll Istanbul mit X-Ray Silence Crash und ein 10 Zoll Istanbul mit X-Ray Silence Splash. Alle Symbols haben eine Mediumstärke mit einem Regular Finish. Sie sind aus hochwertiger B20 Punkte hergestellt und werden in der Türkei gefertigt. Bedingt durch die Vielzahl von ca. 2 mm kleinen Löchern sind die X-Ray Silent Symbols deutlich leiser als herkömmliche Becken. Istanbul Mehmet verspricht für alle Becken aus der X-Ray Silent Serie eine Lautstärkereduktion gegenüber regulären Symbols von bis zu 80%. Und das ist schon ein ordentlicher Batzen. Die X-Ray Silent Symbols sind so konstruiert, dass sie trotz der vielen Löcher ein authentisches Spielgefühl mitnehmen sollen. Dafür sorgen der breite Rand an der Glocke und am äußeren Rand der Becken, welche frei von Löchern gehalten wurde, um einen authentischen Anschlag und ein authentisches Spielgefühl wie bei ihren ungebohrten Pendants zu gewährleisten. Lasst uns die Becken mal einzeln anhören. Beginnen wir mit dem 14 Zoll paar Istanbul Mehmet X-Ray Silence Hi-Hats. Das 16 soll istanbul mehmet x ray silence crash symbol Das 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride. Was ich sehr süß finde, ist das 10 Zoll Istanbul Mammoth X-Ray Silent Splash. Eine witzige Idee, um das leise Becken Setup zu erweitern. Man merkt schon deutlich, dass die Becken der X-Ray Science -Serie um einiges leiser sind als ihre normalen Kollegen. Sie reagieren schnell, wenn man sie anschlägt und sie haben trotz der reduzierten Lautstärke eine angenehme dynamische Bandbreite und gerade das Riot und die Hyatt haben einen definierten Anschlag. Das Spielgefühl unterscheidet sich nicht merklich von dem, auf umgebohrten Becken die Verarbeitung des Simmels lässt, wie man es von Istanbul Mehmet gewohnt ist. Keine Wünsche offen. Natürlich klingen die Becken etwas anders als Becken ohne Löcher. Man kann den Sound vielleicht prinzipiell als etwas metallischer umschreiben. Wer ein solches Becken jedoch dann sein eigen nennt, der könnte auch darüber nachdenken, das Becken als Effekt in sein reguläres Setup zu übernehmen. Bleibt mir jetzt nur noch die Preise zu nennen. Das 20. Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride hat einen Listenpreis von 509 Euro. Das 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash liegt bei 345 Euro. Die 14 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Hi-Hats kosten Liste 555 Euro und das 10 Zoll Istanbul X-Ray Silence Splash 195 Euro. Wenn man die Preise hört, dann sollte man drei Dinge im Kopf haben. Erstens, es handelt sich um Listenpreise. Beim Händler eures Vertrauens wird es etwas günstiger ausfallen. Zweitens, es sind B20 Bronzebecken, also sehr hochwertige Becken. Und drittens, sie sind handgehämmert und tragen sogar die Signatur von Istanbul Mastermind Mehmet Tamgeda, was auch beweist, dass Islam und Mehmet mit der X-Ray Science Serie nicht einen Schnellschuss machen wollte, um den Markt zu fluten, sondern dass man in diese Serie genauso viel Herzblut hineinsteckt wie in jede andere Islam und Mehmet Serie eben auch. Solltet ihr also auf der Suche nach leisen Alternativen für eure normalen Becken sein, ein Auschecken lohnt sich auf alle Fälle.